Denn tut sie manchmal nur Und schlafen kann er gar nicht mehr Das ist Zeitensworte zurück Zum Ausgang von mir her Leider tut sie dauernd los Und ich rede nach der längst verlernt Das ist Zeitensworte zurück Zum Ausgang von mir her Wie es wär, wie es wär Wenn es nicht und nicht so wär wie es, jetzt ist, wie es jetzt ist, wie es jetzt ist Würden wir wissen und sich verhandeln, ohne sich dabei zu kennen Ohne sich dabei zu kennen Legen wir die Schuttern an in den Mond an drücken an bei diesem dieser blöden Schnurzliffel mit überlangen Kusszähnen Nessen tut's ihm manchmal nur und schlafen kann er gar nicht mehr Leider tut sich dauernd los und wählen dann der Letzterlern Wie es wär, wie es wär Wenn es nicht so, nicht so wär Wie es jetzt ist, wie es jetzt ist jetzt Würden es so wissen Leist würde sie sich vermissen, ohne sich dabei so zu kennen Ohne sich dabei so zu kennen so Dabei so zu kennen dabei zu kennen Ohne sich dabei so zu kennen